Ähm, ich würde gerne zum bei unserer Freundlichkeitskette. Also es geht darum, wenn jemandem etwas also runterfällt, dass der andere dann das aufhebt. Und ähm, dem, der das runtergefallen ist, die hilft dann einem anderen Menschen und dann tut der andere Mensch wieder einem anderen helfen, also immer so weiter. Und dann irgendwann schließt sich der Kreis wieder beim ersten, wo es angefangen hat. Andere, wenn ein anderer etwas runterfällt, aufheben, wenn der andere hinfällt, ihm helfen, aufzustehen. Wenn er eingesperrt ist, ähm, im Auf Aufsperren. Ähm, wenn jemand seine Brille verliert, ihm dann die Brille geben. Und, also, ähm, helfen. Ähm, wir haben ein Video gedreht mit unserer Frau Lehrerin in digitale Bildung. Ähm, wir waren, also wir, ha sind, wir haben das Video im ganzen Schulhaus gedreht. Ähm, es war sehr lustig. Ähm, und es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns ähm, sehr oft beraten und geholfen. Ähm, also, die Frau Lern hat uns erst ähm, in soziales Lernen ein Video gezeigt. Und dann haben wir ähm, jedes Mal in digitale Bildung, manchmal haben wir danach was anderes gemacht. Äh, dann haben wir das Video gemacht. Ähm, also, wir haben uns erst einen Plan auf das iPad zusammengeschrieben, wie wir das machen sollen und so. Ähm, und dann haben wir es mal probiert. Ähm, es war, also manchmal wussten wir nicht ganz, was wir machen sollen und da, ähm, die Frau muss musste uns helfen, aber dann ist es ganz gut geworden und jeder hat zum Schluss dann das Video bekommen und dann hat er es noch bearbeitet mit ähm, Übergängen oder Emotions ähm, und es war eigentlich sehr cool, denn wir haben uns dann auch die Videos angeschaut. <lacht> Also manchmal im Völkerball, wenn wir das spielen, ähm, da treffe ich dann jemanden oder so. Ähm, und dann ähm, sagen meine Mitschüler, ich habe das gut gemacht. Und da fühle ich mich dann sehr wohl, weil mir dann vorkommt, ich habe was richtig Gutes gemacht und dass sie dann stolz auf mich sind. Ähm, und ich habe einmal meiner Freundin, denn sie wusste nicht, was sie da schreiben muss in Deutsch. Und dann habe ich ihr das nochmal erklärt. Sie hat dann Danke gesagt und sie hat sich sehr darüber gefreut. Ähm, ich habe mich dann gefühlt, ähm, also ich habe mich gefühlt, dass ich was, etwas sehr Gutes getan habe und darüber war ich auch sehr glücklich.